Ohne Praxis wäre es mir wahrscheinlich nicht möglich gewesen, ein Praktikum zu machen. Hallo, ich bin Luisa und ich komme aus Deutschland. Momentan mache ich ein Praktikum in Paris als Content Creator. Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis Country Manager des marchés germanophones chez Evaneos. Evaneos ist eine Plattform de mise en relation entre des Voyageurs. Et des experts locaux dans de nombreuses destination. Als Content Creator bin ich hauptsächlich für die Newsletters zuständig. Das beinhaltet um, die Übersetzung der Texte, die Integration und das Design der Bilder und des restlichen Contents bis hin zum Sending-Prozess. Ich habe mich für ein Praktikum entschieden, da ich in meinem Studium kein Pflichtpraktika hatte, da in Frankreich praktische Erfahrung sehr wichtig ist, um in den Beruf einzusteigen und ähm, da momentan die Kultur- und Tourismusbranche ähm, durch Covid geschwächt ist und daher praktische Erfahrung sehr hilft, um ähm, mehr Jobchancen zu haben. Praxis habe ich aus Zufall gefunden, als ich verzweifelt auf der Suche war, eine Möglichkeit zu finden, wie ich in Frankreich ein Praktikum machen kann, ohne an einer Uni eingeschrieben zu sein. En tant qu'entreprise de voyage, l'interculturalité est un facteur, qui est très important pour nous. Les Stagiaires nous apportent une vision différente sur le monde. Ils nous aident à comprendre certains enjeux que nous voyons différemment in An meinem Praktikum gefällt mir besonders gut, dass ich Verantwortung habe und dass meine Arbeit Wirkung hat und dass ich wirklich ähm, ein Teil des Teams bin. Zusätzlich liebe ich, dass es so international ist und dass ich mit so vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeite. Das Praktikum hat mir wirklich geholfen, in Frankreich Fuß zu fassen und ähm, jetzt hier in weitere Jobs ähm, einzusteigen und meine Karriere in Frankreich anzufangen. Daher kann ich es nur jedem empfehlen.